Ich freue mich sehr, hier auf dem 18. Bundesparteitag der Piratenpartei in Wolfenbüttel verschiedene Gäste von NGOs begrüßen zu dürfen. Ich fange mal mit der Dame an, das ist Sigun Fansen vom Berliner Wassertisch. Wir haben auf der gleichen Seite Tim Weber von Mehr Demokratie und wir haben Padelon von Digital Courage. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass ihr, ihr alle gekommen seid, denn äh, unsere Organisationen haben ja doch so gewisse Schnittmengen, so gewisse Schnittpunkte, ähm, wo wir uns thematisch treffen. Ähm, Sigurd, ich möchte bei dir äh, mal anfangen. Der Berliner Wassertisch beschäftigt sich ja nicht nur mit der Rekommunalisierung von ähm, Wasser, zum Beispiel, wie in Berlin, das war so eure Gründungsgeschichte, glaube ich, sondern ihr seid ja auch groß ähm, in dem Bereich TTIP, CETA-Stocken und äh, da ist dann auch eine Schnittmenge zu äh, TIM äh, und ja. äh, zu äh, PANUL. Was sind so die Bereiche, wo du sagen würdest, der Berliner Wassertisch und die Piratenpartei haben da ihre Schnittmengen oder können in den verschiedenen Bereichen vielleicht zusammenarbeiten? In der Vergangenheit haben wir ja insofern mit der Piratenpartei bzw. mit der Piratenfraktion in Berlin zusammengearbeitet, weil wir im Anschluss an den Volksentscheid damals zu den Wasserbetrieben in Berlin haben wir ja äh, die Vorarbeiten zu einer Organklage gemacht, damit diese äh, geheim, ursprünglich mal geheimen Verträge vor das Verfassungsgericht kommen sollen und äh, da haben alle anderen Fraktionen wollten nicht so richtig irgendwas unternehmen und die Piraten haben dann beschlossen, diese Organklage nannte man das oder nennt man das einzureichen. Und, äh, wie gesagt, diese, alles das, was die Piraten in ihrem Programm haben, gefällt uns auch als Wassertisch oder den Mitgliedern unseres Wassertisches, mhm. gefällt das auch, was sie machen. Und wir sehen das als sehr wichtig an. Speziell der Weltraumaufzug natürlich. <lacht> Tim, es ist so, in Nordrhein-Westfalen arbeiten wir auch eng mit der Sektion von Mehr Demokratie NRW zusammen. Und da ist es so, dass wir gemeinsam unter der Führung von Mehr Demokratie dieses Bündnis TTIP und CETA Stoppen gegründet haben mit vielen Parteien. Mehr Demokratie ist da federführend, ATTEC und andere Organisationen sind damit drin. Und wir Parteien im Prinzip sind zwar Teil davon, aber wir halten uns natürlich im Hintergrund, weil das ja erstmal eine Sache der NGOs ist. Wie beurteilst du die Chancen bei diesem Volksbegehren, was da geplant wird? Was würdest du sagen, ähm, zu den äh, Demonstrationen, die da im äh, nächsten Monat alle geplant sind? Also mir geht es erstmal so, dass ich ähm, ziemlich froh bin und das auch nie so erwartet hätte, wie viel die sozialen Bewegungen in diesem Bereich geschafft haben. Ne? Ja. Also als das anfing mit TTIP und CETA, dachte ich, na gut, wichtiges Thema, aber ich dachte, es geht über das Klohnen eigentlich nicht hinaus. Ja. Und es ist wirklich erreicht worden, dass man kritische Fragen der Demokratie öffentlich thematisiert hat ja. Und aus meiner Sicht Wackeltäter, also da sind die Chancen wirklich sehr, sehr gut, dass wir da stoppen können. Und CETA ist, also muss natürlich auch noch fallen, Bei CETA ist es schwieriger, weil der Vertrag nun mal ausverhandelt ist, ja, und da tun sich dann Bürokraten schwer, wenn sie erstmal so viel Arbeit reingesteckt haben, das kennen wir ein bisschen von uns auch, ne? dann will man da nicht so gerne loslassen. Aber da sehe ich eigentlich auch eine Chance, dass man das in Deutschland noch stoppen kann, weil ja der Teil, der sozusagen auf der nationalen Ebene ist, ne, es gibt ja einen gemeinsamen Teil ne, und es gibt einen gemischten Teil und ungefähr 15% Prozent des CETA-Vertrages müssen halt sozusagen von den nationalen Parlamenten ähm, Legitimiert werden. Und das bedeutet in Deutschland Zustimmung vom Bundestag und Bundesrat. Und da setzt ja sozusagen jetzt NRW an mit der ja, Volksinitiative, dass wir dort den Landtag auffordern, gegen CETA zu stimmen, dann im Bundesrat. Und dort setzen auch Volksinitiativen in Schleswig-Holstein an und auch das geplante Volksbegehren in Bayern. Mhm. Und für uns natürlich als Liebhaber der direkten Demokratie eine tolle Verbindung, wie man ähm, mhm. sozusagen so ein wichtiges Thema mit direkter Demokratie auch zeigen kann, was da möglich ist. Mhm. Ähm, die Frage würde ich an dich auch gerne weiterrichten, ähm, TTIP und ähm, CETA sind ähm, ja Dinge, die, für, die wir alle für sehr gefährlich halten, weil wir glauben, dass es ähm, Arbeitsschutzrechte untergraben äh, wird, dass es in vielen Bereichen uns Gesetzgebung äh, bringen wird, äh, die wir für rückschrittlich halten, wo wir der Ansicht sind, äh, dass äh, Bestehendes, was wir schon erkämpft haben, über die letzten Jahrzehnte kaputt gemacht werden soll. Und gerade die Freiheit der Menschen und die Selbstbestimmtheit ist ja ein großes Thema auch für Digital Courage. <lacht> Naja, äh, ab, abgesehen vom Inhalt, ja. den ich erwarte bei TTIP und äh, TTIP, TISA, CETA, Co., was immer da gibt, ähm, sind ja nur kleine Fragmente, die ich kenne überhaupt, die mich schon erschauern lassen. Ähm, was ich äh, im Moment äh, wirklich evident habe, ist einfach dieser Prozess, mit dem das aufoktroyiert werden soll und der gegen jegliches demokratisches Anfängerverständnis, also wirklich völlig dran vorbeigeht. Und das ist etwas, wo ich sage, dann muss man sich dagegen stellen. Mhm. Und ähm, wenn ich dann eben auch noch gucke, was das auch für mein Haupt, eins meiner Hauptthemen, nämlich Datenschutz ja. und äh, digitale Vernetzung zu tun hat, äh, dann weiß ich es umso mehr, weil das, was da äh, beschlossen werden soll, das garantiert nicht das, wo ich meine, dass Menschen friedlich miteinander kommunikativen Handel treiben. Ja, was, was mich ähm, irgendwie sehr erschüttert hat, war, wie auch deutsche Minister einfach der Ansicht sein können, dass man intransparente Schiedsgerichte auf privater Basis einführen kann, wo irgendwelche Anwälte großer Kanzleien sitzen, wir haben Gerichtsbarkeiten durch mehrere Instanzen, die sind erprobt, die sind für jeden mit der Möglichkeit, eine weitere Klage zu machen, wenn er mit einem Ergebnis nicht einverstanden ist. So stelle ich mir einen Rechtsstaat vor, also ein, ein intransparentes Schiedsgericht kann es für mich in der Demokratie überhaupt gar nicht geben. Da kann ich jetzt nichts anderes machen als nicken, lieber Herr Moderator, ja. weil, soll ich mehr <lacht> dazu sagen. Ja. Ich, ich möchte zu einer Sache überleiten, was ich bei euch immer toll finde, ist ähm, dieser Big Brother Award und, und diese Dinge, ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut. Vielleicht möchtest du da doch irgendwas zu sagen. Sicherlich gerne, ähm, aber mir zu dem Rahmen oder dem Ereignis an sich, also mhm. tatsächlich zu den Inhalten, für die Leute, die es nicht kennen, mhm. Big Brother Award wird einmal jährlich vergeben, seit dem Jahr 2000, ähm, wo wir einfach ja, wir nennen sie freundlicherweise Datenkraken, ausgezeichnet werden, also mhm. Organisationen, Menschen, Institutionen, die halt Dinge machen, die halt völlig gegen den Datenschutz gehen. Und für uns war das, als wir 2000 damit anfingen, einfach der, die, die Flucht nach vorne, mhm. weil wir einfach gesehen haben, hier gibt es ein Thema, das in der Öffentlichkeit nicht ankommt, wo ich zwar viele Journalisten kenne, die gerne drüber schreiben würden, weil sie das Thema auch verstanden haben, aber nie die Redakteure fanden, die ihnen die Artikel abgekauft und in die Zeitung ja. gesetzt haben. Und dann haben wir ein Konzept aus Großbritannien übernommen, nämlich die Big Brother Awards Verleihung, die einen Anlass geboten hat, über dieses Thema berichten zu können. Mhm. Und das war dann halt extrem viel Arbeit. Man sitzt dann halt drei Monate am Telefon und äh, neben dessen, dass man das machen als Veranstaltung organisiert, die Texte ja, ja, schreibt, die natürlich äh, intensiv recherchiert sind, da steckt also auch viel Hirnschmalz drin, aber auch dann wirklich die Redaktionen durchtelefonieren und sagen, das ist wichtig und ihr habt ihr ein Thema und das dann auch zu verkaufen, das ist die eigentliche Arbeit, das eigentliche Erfolgskonzept von den Big Brother Awards, auch so weit, dass ich feststelle, nach ja, 17 Jahren, Früher habe ich mal gedacht, zehn Jahre macht man das, dann ist alles gut. Mhm. Aber auch nach 17 Jahren nur festzustellen, dass Verdacht nochmal immer noch nötig ist. Ja, man kann damit einfach nicht aufhören, weil es passiert ja immer wieder was Neues. Ja, das hätte ich nicht erwartet, ja. dass die, äh, äh, äh, also sowohl unsere Parlamentarier, obwohl es ja auch dichten Kontakt gab, ja. ich war drei Jahre im Bundestag in der enquete mhm. und man hat sich eigentlich mit einigen Leuten gut verstanden, aber ich sehe doch das Beharrungsvermögen, der Parlamentarier, die glauben, dass sie mit Netzpolitik nichts zu tun haben ja. und das sind halt sehr viele, dass sie einfach nicht erreichbar sind, auch nicht für die Kollegen von eigenen Parteien. Da kommt dann irgendwie auch kein konkretes Ergebnis bei denen an, ne? also die haben das dann irgendwie nicht verstanden. Was heißt, Na ja, das konkrete Ergebnis der Enquete ist halt so ein Stoß ja. Papier, der ist im Archiv, den mhm. kann man finden, wenn man danach sucht. Was fehlt, ist der Druck regelrecht, ja. sich damit beschäftigen zu müssen. 2009, als die Enquete äh, beschlossen wurde, also nach der neuen Legislatur, da gab es halt den Druck der Piratenpartei, die halt äh, richtig viele Stimmen hatten. Also ich war auf dem SPD-Parteitag, wo Müntefering seiner Partei die Ohrfeigen gegeben hat, wie viele Stimmen diese Piraten bekommen haben. Das waren ja. 10% der Stimmen, die die SPD in bestimmten Bereichen bekommen hat. Und äh, sagte, ihr müsst aufwachen, da, da, da passiert was. Und der Druck, der Piraten, der hat wirklich dazu geführt, dass halt alle Parteien im Bundestag sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt wenigstens eine Enquete. Das ist immer so eine Möglichkeit, etwas ja. zu tun. Und äh, ja, ich musste dann aber auch erleben, dass wir als Zivilgesellschaft, die in der Enquete mit drin saßen, aber plötzlich sofort äh, angegriffen wurden, ähm, äh, wie andere Politiker auch, ja. also als seien wir plötzlich Politiker und kein Support von außen richtig mehr bekamen. Ja. Also wir waren ziemlich auf uns allein gestellt und ich stelle auch fest, dass auch bei vielen Politikerinnen und Politikern das wirklich eine Verzweiflung ist. Die sitzen da, sind gewählt und ihre Wähler sehen sie nie wieder. Also die ja. gehen nicht zu den Veranstaltungen ja. und wenn, dann sind es halt die üblichen 15 Nasen. Man weiß schon, welche nervigen Trollfragen sie wieder stellen. Und äh, da ist nichts Unterstützendes. Und ich glaube, dass die Großteil der Bevölkerung vergessen hat und äh, dass die Politik eben mehr ist als äh, Wählen oder direkte Demokratie, sondern dass man verdammt mal die Demokratie eigentlich nützen sollte, die es jetzt schon gibt, die vorhanden ist, die durchlässig ist, die durchaus auch transparent ist. Ich muss halt ein bisschen Einsatz bringen. Es ist nicht so wie in den Supermarkt gehen und überlegen, nehme ich jetzt Snickers oder nehme ich Mars. Das war eine gute Überleitung zum Tim. Denn direkte Demokratie ist ja im Prinzip etwas, was mehr Demokratie sich so auf die Fahne geschrieben hat. Also, ich weiß von den Gesprächen aus NRW, dass ihr sehr große Fans von den Volksentscheiden seid. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. In welchen Bereichen würdet ihr sowas als Maßnahme generell sehen? Wie würdet ihr das gewichten? Wo darf man so etwas vielleicht nicht tun? Auf welcher Ebene wäre es sinnvoll? Vielleicht möchtest du da kurz was zu sagen. Kurz ist schwierig, ich bemühe, mich. ich bemühe mich. Also prinzipiell fordern wir ähm, direkte Demokratie auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene und auch auf EU-Ebene. Ja. Und Wir sagen, über die Themen, über die die Parlamente entscheiden dürfen, sollen auch die Bürgerinnen und Bürger entscheiden dürfen. Ne? Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ähm, genauso wie der äh, Bundesgesetzgeber an Grundrechte gebunden ist, gilt das dann auch für den Volksgesetzgeber. Ne? Also Das ist so. Das, das ist ja oft eine Sorge, auch in unseren Bereichen, die ich kenne, ah, was passiert denn dann, wenn wir das Volk loslassen, und dann hat man Sorge, dass die ganzen Grundrechte eingestimmt werden, äh, eingeschränkt werden. Empirisch ist es nicht so. Ne? Empirisch passiert das durch Volksentscheid und passiert ja. es auch durch Parlamente und beides Mal ist es tragisch, weil Grundrechte natürlich wichtig sind für ja. die Demokratie. Ähm, hat er nun, ich kenne seine Position da auch ein bisschen und er hat schon das Richtiges gesagt und TTIP und CETA zeigen das, ja? man kann Demokratie auch ohne direkte Demokratie leben und man kann ja. Einfluss ausüben, also, also ja. TTIP und CETA zeigen das auf eine ganz Definitiv. tolle Weise. Ne? Und andererseits zeigen aber TTIP und CETA auch, das sind so wichtige Fragen, ja, selbstverständlich muss es da auch Volksentscheide geben, ja? das ist ein wichtiges ja. Instrument, weil es zeigt eigentlich wirklich, wirklich mhm. beides. Ne? Und wir sehen an TTIP und CETA, das ist eine sehr, sehr komplexe, schwierige Frage. Das sind, das sind Verträge, die sind ungefähr 1000 Seiten dick. Ja, also ein bisschen, also, ja, also, ja mit Anhängen 1600. dann noch mehr. Ja, ne? also, also unglaublich viel. Und da fragt man sich, ja, können das Menschen überhaupt begreifen? Tja, genau das Problem haben die Parlamentarier. Ne? Und das ähm, zeigt möglicherweise schon, hey, ist der Vertrag nicht an sich viel zu komplex? Ja? Also ist das überhaupt noch leistbar? Ist da vielleicht sogar ein System hinter, dass die so komplex gemacht ja. werden? Ne? Und... Ähm, wenn wir direkte Demokratie hätten, könnten wir davon ausgehen, die Parlamentarier wüssten besser Bescheid. Die müssten das nämlich in ihren Wahlkreisen vertreten. Und wir können davon ausgehen, die ganzen Verhandlungen wären transparent. wurden mhm. ähm, gerade die Intransparenz von äh, diesen Verhandlungen, TTIP und CETA, auch die Leseräume, hat der Berliner Wassertisch auch öfter thematisiert. Ähm, ich denke, vielleicht, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Wie ihr euch denn vorstellen würdet, wie so ein Prozess ablaufen sollte, wenn man solche Freihandelsverträge verhandelt. Wir haben jetzt gesehen, was die Politiker im Prinzip in unseren Augen falsch machen. Wie sollte denn so eine Verhandlung eigentlich aussehen? Wie müsste das denn gemacht werden? Naja, da müsste von Anfang an erstmal deutlich gemacht werden, was man eigentlich festlegen will vertraglich und diese Entwürfe. Referentenentwürfe oder wie auch immer man die nennt, die müssen dann zur Diskussion gestellt werden, mhm. so wie das bei anderen Gesetzesanträgen in unserem Land ja auch gemacht wird. Und dann mhm. muss es eine Diskussion geben und bei so ganz grundlegenden, ja, bei, es, ist ja in, es ist ja in ganz vielen Dingen so, dass alles Mögliche geheim gehalten wird. Rechnungshofberichte werden geheim gehalten. Äh, äh, von kommunalen Unternehmen, wo eventuell ein privates Unternehmen mitbeteiligt ist, wird auch alles sofort geheim gehalten. Also diese Geheimhaltung ist ja so eine Bremse, die schon eingebaut wurde, damit die Menschen möglichst wenig dazu sagen und mitbestimmen können und damit es durchbekommen wird. Und von daher ist das, denke ich, eines der wichtigsten Dinge, alle möglichen Dinge transparent zu machen, nur mit transparent kann ich eine gute Demokratie haben. Ich würde gerne in der Schlussrunde dann die Frage stellen, bei den Themen, die wir angesprochen haben oder bei den Schnittmengen, die wir alle haben, was könnte denn eurer Ansicht nach zum Beispiel die Zusammenarbeit zwischen unseren Organisationen, also zwischen euch und unserer Partei noch verbessern oder was können die Piraten tun, um, um sich da vielleicht in den Parlamenten für euch einzusetzen. Vielleicht fangen wir bei dir an. Naja, das Wichtigste ist gesprächsbereit sein. Also, zum Beispiel bedanke ich mich für die Einladung hier auf den Parteitag. Ich, ich habe mich auch, sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Ich konnte es auch möglich machen, jetzt hier zu sein, zumindest ein paar Stunden. Das ist auf jeden Fall auch äh, ganz klasse. Natürlich ist es auch durchaus sinnvoll und das passiert auch, wenn zum Beispiel... Äh, im Landesparlament eine Anfrage zu Themen gestellt wird, die uns betrifft, uns auch als Sachverständige einzuladen. Ja, und natürlich auch bei Aktionen, die wir organisieren, auch gerne unterstützend helfen zu sein, das ist auf jeden Fall immer gut. Das sollte nicht einschlafen und das ist das, was ich auch versuche, natürlich nicht nur bei den Piraten, sondern auch bei allen anderen von mir, die als demokratisch und fortschrittlich empfundenen Parteien einzufordern und ja. aufzulegen. Okay, danke. vielleicht dann Tim und das Schlusswort dann Siegul. Ja. Also wir verstehen uns ja als Anwalt der direkten Demokratie ja. und der Demokratieentwicklung. Das heißt, wir suchen natürlich immer das Gespräch mit allen Fraktionen. Mhm. Also, okay. ja. Und ähm, da ist es auch so, dass auch andere Fraktionen, das ist immer von Land zu Land tatsächlich sehr unterschiedlich, ja. sehr, sehr offen ist. Ich hatte jetzt mit den Piraten vor allen Dingen in Schleswig-Holstein mhm. auch zu tun. Und da ähm, Mit dem Patrick Bayer wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Und da haben wir ähm, sowohl bei der Piratenfraktion als auch ähm, bei der Grünen Fraktion und teilweise auch bei der SPD-Fraktion gute Erfahrungen gemacht. Und okay. diese Gesprächsbereitschaft, das ist eigentlich das, ähm, das Wichtige. Ja, man muss halt ähm, für das Thema halt auch wirklich über die Grenzen rausgehen ja. äh, von, von seinem eigenen Horizont, von seiner eigenen Partei, das ja. ist schon wichtig. Ja. Da hat sich übrigens, finde ich, in den letzten 20 Jahren, solange bin ich etwa politisch aktiv, da hat sich was verändert. Ich weiß noch, in den 90er Jahren hatte ich Gespräche mit Abgeordneten, da war oft so eine Haltung, wir wissen es irgendwie besser. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das hat auch viel mit dem Internet zu tun, ja, da ist viel mehr die Einsicht gewachsen bei Abgeordneten. Nee. Es gibt ganz viele Themen, da wissen wir gar nichts. Und ich habe nämlich überhaupt kein Problem, wenn die Leute anders stimmen, als ich das sage. Oh mein Gott, das ist wirklich nicht. Aber ich, ich möchte eben kein Gehört werden und möchte auch mal ein Argument hören. Und solange das passiert, dann bin ich sehr zufrieden und bei der... Piraten, noch ist es so, ich hoffe, dass sich die Piraten das erhalten, ist eben eine sehr große Diskussionsfreudigkeit, Fähigkeit zuzuhören und Argumente auszutauschen. Und das ist eine Qualität, die ich schätze. Also gerade wir Piraten wissen auch, wir können nicht alles alleine wissen, wir können nicht alles alleine umsetzen und die Expertise von anderen Organisationen ist halt sehr wichtig für uns, weil da immer wieder irgendwelche Blickwinkel drin sind, die wir vielleicht vorher gar nicht betrachtet. haben. Ich möchte dir das Schlusswort lassen. Ja, ähm. Wir haben schon einige Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, gerade auch im Rahmen dieser von uns angestrebten Organklage, für die man ja eine Fraktion brauchte. Ja. Und in den Gesprächen, die wir mit den anderen Parteien teilweise hatten, die haben uns zwar angehört, aber da die zum Beispiel in dem Fall da überhaupt nicht ran wollten, haben die zwar schön zugehört und auch mit dem Kopf genickt und sagten, ja, ja, aber man merkte, dass sie eigentlich nicht wollten. Und das war zum Beispiel hier in diesem Fall bei den Piraten anders. Mit denen haben wir das ja geschafft. Und wir haben auch schon, oder manche von uns sind auch schon in Büros von Abgeordneten gegangen, da haben wir auch gute, aber auch ganz schön schlechte Erfahrungen macht, wo man also doch verhältnismäßig hochnäsig abgewimmelt wurde ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja ich denke da muss sich viel ändern und äh, ich freue mich oder auch wir freuen uns, dass äh, bei den Piraten das in großen Teilen jedenfalls anders ist und mhm. dass äh, man da zu einer guten parlamentarischen und außerparlamentarischen Zusammenarbeit kommen kann. Ich finde, das so. war ein, ein, ein herrliches <lacht> Schlusswort. Herzlichen Dank. Das hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich denke, ich denke das, das werden wir einfach nochmal wiederholen, dass wir so das Gespräch miteinander führen.